Hallo, ich möchte was berichten vom Obstbau. Äh, Im letzten Jahr habe ich einen äh, Besuch gemacht äh, in einem großen Kirschanbaugebiet, wo ganz, ganz viel Kirschen angebaut werden. Der Obstbau dort äh, spritzt inzwischen zum Teil bis zu 35 Mal im Jahr und äh, das ist äh, etwas, was natürlich äh, kein Geld für Gewinn überlässt, sogar die Verluste garantiert und äh, wenn die Kunden wüssten, was da passiert auf dem Weg in die Tüte, äh, dann würde wahrscheinlich der Absatz sofort weitgehend stoppen. Ja, was kann aber gemacht werden? Also dass Behörden einfach vorschreiben, ihr müsst weiter Kirsche anbauen in einem Gebiet, wodurch Monokulturen äh, diese Kir dieser Kirschanbau äh, unmöglich geworden ist. Das zeugt von der Absurdität und man sollte solche Behörden einfach mal ähm, mit allen Betrieben zusammen ignorieren und äh, die sollen äh, solchen Blödsinn aufhören. Das kann nicht sein, dass halt Betriebe kaputt gemacht werden durch behördliche Vorgaben, die jeder ökologischen Vernunft widersprechen. Man könnte da vieles andere gut anbauen. Äh, die Eskastanie würde da sehr gut reinpassen, Haselnusskulturen und so weiter. Und sicherlich ein paar Kirschen machen auch Sinn, aber nicht diese ganz, ganz großen Gebiete, wo ein Schädling dann leichtes Spiel hat. Ja, Apfel. Wir haben auch bei den Apfelbetrieben immer größere Probleme und es gibt eine große Aufbruch Aufbruchstimmung. Also die Menschen haben erkannt, dass es diese Probleme gibt. Und äh, es gibt inzwischen viele, die gute Beispiele ähm, vorweisen können. Also Insofern verbreiten sich die guten Methoden immer mehr. Und das ist toll zu sehen. Und ähm, ich äh, mache jetzt dieses kurze Video einfach nur, um hinzuweisen, ähm, dass die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft selbstverständlich auch im Obstbau gelten lebendigen Boden aufbauen, die Bodenbiologie massiv verbessern durch besonders auch die Bodenpilze. Bei Baumkulturen und Obst und ähm, vielen anderen sind die Mykoritzen, also die Pilze, die Wurzel und ähm, Pilz zusammenwirken lassen, wo also ein Meter Baumwurzel plötzlich 1000 Meter äh, effektive Aktionsradien entwickelt. Das ist spektakulär und das muss mit allen Mitteln gefördert werden. Und die Biozide sind vielleicht der Weg, dass gerade dieses super Produktionssystem nicht mehr funktioniert und man abhängig ist, 35 Mal irgendwas einzukaufen. Gut, das haben wir jetzt verstanden und insofern geht es jetzt besser weiter mit biologischen Methoden. Bodenaufbau, lebendiger Boden und ähm, da gibt es halt die Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft, äh, Johnson Compost, die Arbeit von Dan Kittredge, also das, wo ich jetzt auch schon mehrfach darauf hingewiesen habe. Äh, die Sache, die ich heute bringen möchte, geht aber tatsächlich jetzt in der Richtung, äh, wie kriege ich halt die Äpfel so, dass sie super lecker schmecken. Und äh, dass wir halt tatsächlich die ähm, Qualität zu würdigen wissen. Und dieser Apfel wäre für viele Supermärkte gar nicht akzeptabel. Im Bioanbau wird das noch toleriert, aber auch der Bioanbau geht Richtung Industrialisierung zum Teil. Und ähm, es geht um Geschmack und nicht darum, ähm, wie... Ähm, ja, exakt der jetzt geformt ist und ähm, wie lange er im Regal liegt. Gerade die guten Sorten sind zum Teil nicht so lange im Regal und ähm, da sollte man halt äh, auch da Diversität haben. Manche sollen lange liegen, damit wir jetzt äh, auch im, äh, ja, hier, äh, ins Jahr hinein noch Äpfel vom letzten Jahr haben können. Ja, die, ähm, Das andere Prinzip neben dem lebendigen Boden äh, ist natürlich die Vielfalt, also nicht jetzt alles nur Apfel, sondern dazwischen auch mal äh, eine Pflanze, die Stickstoff einbringt. Bei den Bäumen ist die Auswahl nicht so riesig, ähm, aber man kann zum Beispiel äh, Schwarzerlen mit einbringen, wo es trocken ist. Auch die italienische Schwarzerle, die bringt relativ viel Stickstoff ähm, Rubinien gibt es welche, die nicht so äh, auswuchern in die Umgebung, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Auch die Dornen sind äh, gewaltig und ähm, es sollte auch am Rande der Kulturen einfach Naturräume geben, wo halt dann die Vögel und die Nützlinge sich ausbreiten können, äh, die dann von dort aus halt die Schädlinge bei den äh, äh, Nutzkulturen halt äh, ja, einfach äh, wegfressen und damit so das äh, biologische Gleichgewicht herstellen, ohne dass das kostet. Und zugleich gibt es mehr Vielfalt, mehr Vogelgesang und mehr Schönheit in der Gegend. Windschutz spielt auch eine Rolle. Ja, dann äh, die ähm, Vielfalt, die biologische Vielfalt ähm, sollte auch heißen, äh, dass man nicht nur Äpfel hat, sondern halt auch ähm, verschiedene andere Kulturen äh, Pflaume und, und äh, andere äh, Obstkulturen, aber auch Nussbäume dazwischen hat. Ähm, die Haselnuss ist eine tolle Kultur. Mit der richtigen Mykorrhiza äh, geht die auch sehr gut. Die muss man aber auch einbringen. Da gibt es leider nicht viele gute Anbieter. Da muss man wissen, wem man vertrauen kann. Und Dann kann das aber gut gehen. Jetzt möchte ich die Anregung geben, äh, sich zehn Minuten zu nehmen, um einfach mal richtig glücklich zu werden äh, an dem, was jetzt passiert hier in äh, Kanada. Äh, seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich ein äh, Permakultur-Gemüsebaubetrieb, der es so ein bisschen extrem macht, aber schon so, dass er da ein sehr, sehr gutes Einkommen mit generiert und zugleich Freude hat und äh, die Natur da ähm, fantastisch aufgeblüht ist. Und ähm, mir ist auch klar, dass jetzt für viele große Betriebe es sehr, sehr schwierig ist, so weitgehend äh, umzustrukturieren. Aber warum nicht mal äh, eine Teilfläche äh, so umzubauen, wenn man selber nicht die Kapazität und äh, die ähm, Lust dazu hat, kann man vielleicht auch mal jüngere Leute ermutigen, dort was zu machen über einen Pachtvertrag, gegen Mitarbeit und so weiter, dass da halt einfach auch mal so eine Vielfalt aufgebaut wird und von dort aus auch dann halt die ähm, ja, Erfahrungen gesammelt werden können und die Vielfalt auch dann in die Umgebung gehen kann. Ja, Viel mehr möchte ich da, da nicht zu sagen und äh, damit äh, viel Spaß bei dem Video. Der Link dazu hier unten drunter und bitte gerne Kommentare dazu und weiterverteilen. Wir müssen nachholen. Nordamerika ist 20 Jahre voraus, aber es geht jetzt hier auch sehr, sehr schnell weiter. Alles Gute, bis dahin. Tschüss.